Genau, wir kosten heute mal äh, das Proteinbier von Joybräu mit Zitrone, äh, aus Hamburg, schöne Grüße nach Hamburg, ja. Und genau, wir hatten schon mal ein Video gemacht mit dem äh, Vitaminhaltigen, äh, isotonischen, alkoholfreien von Joybräu und heute mal Proteinbier von Joybräu. Also, Rico, ich habe uns hier was Schönes gebracht. Willkommen bei den Testoleros. So, ja, dann schauen wir mal. Zum Wohl. Ja. Ja, also ist mhm. auf jeden Fall süßer als das alkoholfreie. Also, 80% Proteinbier und 20% Erfrischungsgetränk mit natürlichem Zitronenaroma. Ist nicht schlecht. Kommt vom Geschmack her. Der ist schon sehr nah, ja. Mhm. Definitiv. Kommt die Zitronen ab von hinten nochmal richtig raus? Ist wie sauer wenn ja. Mhm. Ja, doch. Doch, das ist ganz gut. Schmeckt mir definitiv besser wie das, wie das Joy-Broy Alkoholfrei Ocean Blue. Definitiv besser. Schön. Da bin ich dabei. Ich bin auch, äh, ich glaube, wenn man sich die Statistik anguckt, dann wird das wahrscheinlich schon das was hier am besten verkauft. Würde ich auch sagen. Nicht nur von dem Protein her, sondern auch von dem Geschmack. Ja. Also, ich bin auf jeden Fall jetzt momentan bei 3 von 5 Sternen. Wenn da Alkohol drin wäre, dann wären 5 von 5. <lacht> ich finde, das ist auch nicht so, ist wirklich nicht so süß, wie wenn du so einen richtigen Dradler hast. Ne? Mhm. Achso, das ist halt der Dradler. Ah, jetzt verschrägt das. Das ist das Proteinbier. Ah, ha, ha. Also, nächstes Mal gibt ähm, es dann übrigens das Proteinbier zu trinken. Wir haben jetzt schon mal vor, wir um äh, das, das Radler davon. Ja. Ist abschließend dunkel zu sagen. Außer sag, Prost und schöne Grüße nach Hamburg. Genau. Also, Prost und schöne Grüße nach Hamburg. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis demnächst.